Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Gründer von Brainwave 3D und in diesem Video möchte ich dir zeigen, was ist das neue Bundle, das Gate-Programm Adventure Bundle. Was bedeutet Adventure und worum wird es dort genau gehen? Ähm, du kennst ja vielleicht die anderen Gates von Gate 1 bis Gate 10 und im Adventure Bundle geht es einfach weiter. Die Reise geht weiter. Wir werden andere Codewörter verankern. Wir werden noch tiefer gehen. Wir werden mit den Frequenzen äh, noch eine Ebene tiefer tauchen. Und wir werden anfangen, noch mehr Codewörter zu integrieren, um dann zusammenzuarbeiten. Jedes Codewort ist ein, ähm, eine Insel, was einen eigenen Zustand hervorruft. Und in Gate 10 bis Gate 20 oder in dem Fall Gate 11 bis 20, ähm, werden wir andere Codewörter verwenden. Und wir können dann mit Codewörtern... Zustände koppeln. Wir können zum Beispiel durch ähm, G11 Body Heal machen, dann können wir mit G12 ähm, mit dem Codewort cool Avatar unsere Chakren aktivieren und dann können wir mit G13 Verbindung zur akasha aufbauen und dann können wir mit anderen Gates, die ich dir gleich vorstellen werde, äh, unser Bewusstsein und unsere Zustände vermischen. Das ist wie so eine Suppe und wir tun würzen, wir tun das rein, wir tun das rein, wir tun das rein und dann ändert sich unser Zustand, unsere, unsere Wahrnehmung wird ganz, ganz anders und wir gehen sozusagen hier in die nächste Etage. Ja. Also starten wir, was ist alles inkludiert im Adventure Bundle und worum wird es dort genau gehen? Hast du hast bis Gate 10 vielleicht schon das Ganze mit, mitgemacht und miterlebt. Ähm, wir haben beim ersten ähm, Gate, beim Transformation Bundle, ähm, gelernt nicht zu denken, wir haben gelernt Visualisierung, Traumerinnerung, wir haben gelernt Zugang zum Unterbewusstsein aufzubauen, wir haben gelernt Körper loszulassen, wir haben gelernt in den Estelle-State zu kommen, Verbindung zum höheren Selbst aufzubauen, Manifestation, inneres Kind loslassen und so Sachen. Ich gehe es nur ganz grob ein und da habe ich gelernt sozusagen eine Disconnect-Technik zu machen. Und falls du noch keinen Disconnect erlebt hast, dann hilft dir, geht. 11 bis Gate 20, diesen Disconnect hin zu hinzubekommen. Gut, und jetzt starten wir sozusagen mit Gate 11. Was ist Gate 11? Worum geht es in Gate 11? Gate 11 nennt sich Soul Healing. In Soul Healing werden wir mit den Codewörtern Body Heal, Mental Heal, Emotional Heal, Soul Heal und Merge arbeiten. Das heißt, wir verankern die Codewörter. Das ist eines der Lieblingsgates von den Seminaren. Die Teilnehmer haben das am meisten geliebt. Weil, es, weil danach spürst du, wie es dir besser geht. Ja? Und man kann auch mit diesem code dann in der normalen Meditation, du willst deinen Körper heilen, dann sagst du ein paar Mal Body Heal und du merkst richtig, wie es dann nochmal besser geht. Du fühlst dich befreien aus einem emotionalen Zustand. Emotional Heal, du, willst, du, bist, du denkst zu so viel nach dann sagst du einfach Mental Healer und davon bist du wieder da. Ja? Und Merge heißt, die Verbindung zwischen Körper, Geist, Seele wird wieder zentriert und du bist wieder in deiner Einheit, in deiner Mitte. Ja? Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Gate und diejenigen, die, die sagen, ich will da. Ja, man braucht einfach ab einem Punkt diese Zentrierung. Ja. Wir müssen lernen, unser Bewusstsein zu zentrieren und diese ganzen Aspekte zu heilen und das regelmäßig mit einem Codewort, ohne irgendwelche langen Techniken machen zu müssen, bis wir dahin kommen. Und dazu hilft dir Soul Healing, Selbstheilung aktivieren und verstärken. Dann geht es rüber in Gate 12, Avatar Consciousness. Chakrasystem reinigen und aktivieren. Das ist eine ganz spezielle Methode, eine sehr tiefe Methode, wie wir die Chakren aktivieren mit einer ganz speziellen Avatar-Methode äh, und dann das Codewort Avatar nehmen, um unsere äh, Chakren mit einem Codewort alle zu aktivieren, zu reinigen und zu ähm, erden. Ja? Dann geht es in das Codewort Awake, also in Gate 13 höheres Bewusstsein erlangen, wir wollen ja sozusagen unser Bewusstsein dann auf ein neues Level geben und das geht dann mit der Methode von Dr. David Hawkins, wo wir auch verschiedene Kurzwörter verankern, um diese Bewusstseins-Tabelle die es ja gibt, wo wir von unten gibt es Zustände von Wut, Hass, Scham, Zorn und so weiter dann in der Mitte in Neutralität und dann geht es in diese Liebe, Dank, Demut, Dankbarkeit und so weiter und dann Freude, Joy, und dann später Awake, diesen Erleuchtungszustand, indizieren, wo wir die Schwingung unserer emotionalen Bewusstseins einfach in die Schwingung erhöhen in einen höheren Bewusstseinszustand. Denn wenn wir diese erweiterten Bewusstseinswahrnehmungen machen wollen, ist es zwingend notwendig, aus einem höheren Bewusstseinszustand, aus einer höheren Schwingung, diese Zustände zu erleben und zu indizieren, ne? weil je höhere Schwingung, desto eher kannst du das indizieren. Drum ist Gate 13 an der Position, wo es ist. Ja? Wenn wir eine hohe Schwingung aufgebaut haben, können wir dann mit dem nächsten Gate, ähm, und zwar Akasha Chronicles Gate 14, Zugang zur Akasha Chronik, zur, zur Datenbank, zum kosmischen Informationssystem erlangen und arbeiten. Und haben sozusagen, schließen uns selbst an das kosmische Internet an. Das ist sozusagen das, was dann danach passiert. Das heißt, wir haben dann die Verbindung, wir haben Zugang zum kosmischen Internet, zu Informationen, zu erweiterten Bewusstseinszuständen, die wir dann damit erreichen. Und dann geht es ins Gate 15. Ja, Gate 15 ist Velo. Ja, ähm, da trainieren wir zwei Codewörter. Einmal das Codewort Hard und das Codewort Velo. Velo ist eine Technik, vom IAC World Institute. Dazu gibt es auch ein eigenes Buch, nennt sich Vib Vibrational States um, and Energy Resonance, um, Self Tuning to a Higher Level of Consciousness. Das ist die wissenschaftliche Doktorarbeit von der Nancy. Äh, Trivelato, ähm, eine, eine Leiterin aus dem ERC World Institut und da gehen wir sozusagen in die Velotechnik rein. Es gibt für jedes dieser Gates ein eigenes Video, wo ich sehr detailliert erkläre, wie das Gate funktioniert, was es da genau vorkommt, was der Nutzen ist und so weiter. Also schau dir auch die einzelnen Videos an, wenn es dich interessiert. In jedem Fall ist es so, dass Uh, wir in Gate15 Velo, die hier den Velo, ich habe natürlich die Technik genommen und habe sie natürlich auf ein neues Level gehoben, aber andere habe sie verbessert, habe viel damit geübt. Das ist ja meine Aufgabe, als Bewusstseinsforscher Techniken zu nehmen oder Techniken zu entwickeln, die dann zu verbessern, habe dann in Velo eine wesentlich bessere Technik entwickelt und die machen wir dort. Wir indizieren sozusagen den Vibrationszustand ein, wo wir das, was wir bis hierhin erreicht haben, ja, wo wir den Zugang haben, Schwingung erhöht haben. Jetzt geht es darum, dass wir nicht mehr das Ganze theoretisch, machen wollen für die die es noch nicht die noch nichts großes erlebt haben wo wir jetzt durch eine Tür gehen müssen wo das jetzt passiert ja wo die Erfahrung der Schlüssel ist ja und deswegen gibt es geht 15 Velo weil da trainierst du dich in diesen Zustand der Vibration bewusst sofort zu indizieren zu bringen und dann instant ähm, eine außerkörperliche Erfahrung zu indizieren Luciden Traum und so weiter wo wir das was wir dann bis hierher erreicht haben dann instant Einleiten. Ja. Schlüssel, de, de, das worum es mit Velo geht, ist, dass du lernst, im Wachzustand, während du stehst, eine Astralreise zu indizieren. Ja. Sehr, sehr spannend. Schau dir dazu das ganze Video an, was, das erklärt wieder zu diesem Thema. Ja. Ähm, oder diese erweiterten Bewusstseinszustände, Luzidität, also Seelenreise und so weiter, kannst du mit Velo sehr einfach indizieren, in Kombination mit Reduktion des Herzschlags. Ja. Warum genau, ich gleich im anderen Video. Und dann geht es dann in die nächste Stufe, wo wir dann ähm, ähm, den Breakthrough machen. Ja, Breakthrough bedeutet, dass wir uns selber dahin bringen. Wir Menschen sind wie eine Blume. Wir, wir, sind, ähm, wir waren vorher nicht da. Wir waren vorher ein Samen und diese Blume ist dann gewachsen. Also Unser Körper ist dann erst entstanden und wir haben uns zu dieser Blume entwickelt. Aber dieser Samen hat einen Bewusstseinszustand, bevor er in den Körper ging, bevor er diese Blume wurde. Und dieser diese Samen war in diesem Zustand, wo er connected war mit allem, was ist, mit, diesem, mit, mit der geistigen Welt, mit der ganzen Energie, mit den höheren Frequenzen, mit dem kosmischen Internet. Ja. Und mit Breakthrough lernen wir, durch das Codewort Bridge, uns in diesen Zustand zu bringen, wo wir diese Connection haben, wo wir uns, äh, wie bei einer NATO-Erfahrung, in die Vergangenheit gehen die emotionalen Situationen, nehmen, koppeln, zur nächsten gehen, nehmen, koppeln, verstärken, nehmen, koppeln, bis wir zur Geburt kommen. Das ist eine Hypnose-Induktionstechnik vom Michael Newton Institut, die ich verbessert habe, die, die man verwendet, um in das Leben zwischen den Leben zu kommen oder in frühere Leben, in Regressionen, also in äh, Rückführungen in frühere Leben zu machen. Ja. Äh, dort lernt man im Breakthrough. Part 1, diesen, diesen Zustand zu indizieren und zu koppeln mit dem Codewort. Und dann gibt es Teil 2, das ist eine Past-Life-Regression, also eine, eine Regression äh, in frühere Leben, wo du lernst in, äh, in ein früheres Leben, also eine Rückführung in ein frühere Leben, wo du einfach dein früheres Leben betrachten kannst oder dein zukünftiges Leben oder andere Leben und so weiter. Das also ist ein sehr, sehr ähm, tolles Gate und ein, eines der, der Breakthrough-Events im kompletten Gate-Programm. Darum heißt es ja auch Breakthrough. Ja, und dann gibt es danach Gate 17. Äh, in Gate 17 lernst du durch die vorigen Gates, durch Breakthrough zum Beispiel, wie du Kontakt zu deinem Geist herstellst, wie du Verbindung aufbaust und mit dem Codewort ähm, Guide die Verbindung und das Band zwischen euch stärkst. Und die Kommunikation auf ein hohes Level hebst, dass du ihn vielleicht sogar luzid siehst und in Träumen siehst oder halt in der Frequenz selber. Also, wir hatten im Seminar schon Teilnehmer, die haben uns dann Namen genannt. Der Geist wird gesagt, er hat so geheißen und dann haben wir gegoogelt und das war tatsächlich eben so ein Anführer damals, der ist dann gestorben und so Benedikt II., irgendwie sowas. Also, da hatten wir schon sehr, sehr krasse Erfahrungen, die man sogar verifizieren konnte im Google. Ja, und dann kommen wir in Gate 18 an. Gate 18 ist Lucid Dream. Da wird das Codewort Lucid verankert äh, und mit, mit dem Stargate, mit Immersionstechnik. Wie gesagt, das Ganze gleich ganz detailliert ähm, im äh, eigenen Video dazu, wo man mit einer De Immersionstechnik einen Stargate, eine Programmierung, eine Konstruktion macht. Also, hört sich schon zu kompliziert an. Also, es ist eigentlich ganz simpel. Du lernst dort instant in einem luciden. Zustand hineinzukommen und einen luziden Traum zu erleben. Luzide Träume sind da mittlerweile schon wissenschaftlich nachgewiesen und ich forsche schon viele Jahre mit diesem Thema und habe eine Methode entwickelt, wie man das sehr, sehr einfach und relativ schnell indizieren kann. Diese luziden Träume. Ich habe dazu das eben eine Video gemacht, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert und das im anderen Nutzungsvideo erkläre ich sogar ein paar Geheimtechniken, wie das noch viel besser indizieren kann. Das lernst du in Lucid Dream, also lernen lucide Träume einzuleiten. Dann geht es um das Thema Gate 19 für diejenigen, die sagen, ich will jetzt Astral lassen als meinen nächsten Step aufbauen und ich habe noch irgendwelche Blockaden, dann wird die Astral Body Activation, Activation Gate 19 helfen. Es ist die Methode, äh, wie du dich von deinem Kontroll, vom kritischen Verstand in Kombination mit deinem Kontrolldenken will Wenn man bis jetzt keine Astralreise einleiten konnte, dann liegt es daran, dass in dir äh, etwas äh, dein Kontroll, äh, Kontrollzwang da ist. Und da lernst du, deinen Kontrollzwang loszulassen und gleichzeitig dann die zwei Chakren, die für das sind, zuständig sind, der Solarplexus und das dritte Auge mit einer ganz speziellen Methode, die übrigens sehr, sehr, sehr, sehr, sehr intensiv ist, ähm, zu indizieren. Also du aktivierst dann diese zwei Chakren so stark, dass du einen eine Energieüberschuss erzeugst durch das Codewort Relax, also das Loslassen der Kontrolle, in Kombination mit den ganzen Techniken, die wir durch Velo gelernt haben, wirst du den Durchbruch damit erreichen müssen. Ja. Ähm, ja, das lernt man sozusagen dann in Astral Body Activation. Das heißt, wir haben da das Code Astral, wo wir sozusagen den Astralkörper instant aktivieren können damit. Ja, und dann geht es in mein Lieblingsgate, Gate 20, Temple of the Monks. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Das ist ähm, das, wo ich und dem Teilnehmer im Seminar die meisten Erfahrungen hatten. Da geht es dann um die Connection zum Aufgest zu aufgestiegenen Meistern, da lernst du die Verbindung zu den Meistern herzustellen, du kannst damit besser channeln. Meditationen kannst du durch die Connection zu diesen Lichtwelten aufbauen, mediale Arbeiten durchführen, Führung, Lebenskrisen, dich daraus holen, Antworten auf Fragen, höhere Energie bieten, Befragen aus negativen Zuständen, Heilung, Blockaden von deinen Programmen, von irgendwelchen Besetzungen gegen energetischen Vampiren, deine Schwingung erhöhen und diverse Einwärmungen. Da kannst du so viel machen und die Liste ist elendig lang. Also da gibt es ein eigenes Video dazu, wo ich noch viel mehr vorstelle und eine ganze Liste von Vorteilen, die du damit machen kannst. Ähm, weil du umgehst sozusagen diese australen Ebenen, diese Kausal-Ebene und gehst in die Lichtwelten, in diese Frequenz, sondern darum erlebt man am Anfang oft einen Blackout, weil die Schwingung so hoch ist in dieser Frequenz. Wenn du es ein paar Mal gehört hast und das Codewort Connect aufgebaut und verankert hast, dann wirst du damit sozusagen immer diesen Sprung und diese Ebene machen, deine Schwingung so sehr erhöhen, dass du dir sehr, sehr viel Arbeit ersparst am Thema Bewusstseinsarbeiten ähm, und viel Meditieren Spaß, weil du damit sozusagen. Die Verbindung aufpasst und die können dann dir Sachen geben, mehr Energie, höheres Bewusstsein, Einwärmungen und so weiter. Damit kannst du richtig krassen Scheiß machen, würde ich sogar sagen. Ja. Meine Lieblingsfrequenz von allen Gates, die ich bisher produziert habe, ist Temple of the Monks die Frequenz, die am intensivsten ist und ich habe es auch auf Basis einer Seelenreise gemacht. Den Erfahrungsbericht habe ich in Temple of the Monks unten. Also ein eigenes Video, wo ich, sehr, wo ich über die ganze Erfahrung rede, die ich auf Basis von dem gemacht habe und umgekehrt auf Basis von dem äh, auf der Seelenreise sogar dieses Gate entwickelt habe. Äh, das ist sozusagen der Durchbruch. Ne? Ja und dann geht es danach in das nächste Bundle, also wo es dann um die Astralreisen geht um die um, Out of Body ähm, Techniken, wo wir in die äh, von Gate 21 bis, bis Gate 30 sind verschiedene Astralreisen, Induktionstechniken, weil jeder Mensch ist ein Individuum und jedes Individuum ähm, funktioniert mit einer anderen Technik anders. Und äh, in diesen zehn äh, Gates habe ich verschiedene Astralreisen, Indizierungs natürlich die besten genommen, Indizierungstechniken natürlich in Kombination mit den ganzen Codewörtern, die wir bisher gelernt haben ähm, und jedes hat eine andere Technologie und eine andere Technik, und mit einem man probiert alle durch, und dann findet man raus, ah, bei, der, bei der zweiten, bei der vierten, und bei der siebten, da klappt es bei mir am besten, und die trainiert man dann immer wieder. Und dann fokussiert man sich entweder auf eine oder auf eine dieser drei, und dann kann man mit diesen Methoden am einfachsten dann das indizieren. So ist das ist sozusagen das Bundle, was ab G20 kommt, aber äh, bis jetzt sind wir sozusagen noch, immer noch bei G20, und das ist das, was dich. Äh, was dich sozusagen beigeht bis geht's 20, was dich was auf dich wartet, was was vor deiner Tür steht und es ist sozusagen das nächste Level, bis geht bis jetzt war das Transformation Bundle so die Grund, dass wir haben sozusagen, wir bauen ja ein Haus mit dem Git Programm, jetzt haben wir das Fundament gelegt mit Transformation Bundle und jetzt geht's wie wie ich schon gerade gesagt habe in der nächste Etage, wo wir die nächsten Fähigkeiten auf das nächste Level bringen und das Ganze. Boosten, damit das ganze jetzt auch passiert ja ja und dann geht es dann in die astralreisen wo Astralreisen indiziert werden müssen das ist dann sozusagen das nächste die nächste etage und da freue ich mich jetzt schon drauf also in dem sinne ich wünsche dir viel spaß mit dem geldprogramm adventure bundle es ist sozusagen das nächste level und ähm, ja ich habe eh schon alles gesagt, wenn du sagst, du willst noch mehr Details, schau dir die einzelnen Videos zu den jeweiligen Frequenzen an, höre die Demos an und lass dich überraschen, was dich erwartet. Da ist, wie gesagt, eine neue Technologie dahinter. Alles wird auf das nächste Level gehoben und freue dich drauf. Also, bis bald. Tschüss.